Ich mochte diesen Markus eh noch nie. Kleiner Klugscheißer. Unfassbar, dass ihr jemals eh solche Arschgeigen am Start hatte. Mann, wir hatten hier alles: Mexikaner, Hippies und so ein Typ. Keine Ahnung, was das für einer war. Dann kam Tony und auf einmal war alles anders. Hey, der Mexikaner. Halt! Keine Bewegung! Wow! Schnappt ihn euch! <lacht> Einer der Idioten hatte meinen Scanner. Hey, da ist eine Leiter. Da können wir raus. Ja, okay. Wir unsere Sachen holen. Was? Bist du krank? Lass uns verschwinden. Hey, wenn Stoddard sie findet, sind Kai und Tyson geliefert. Okay, das ist zu riskant. Shit. Okay, wie soll das gehen, Mann? Da wimmelt's vor Elperts Leuten. Auf der linken Seite müssten wir reinklettern können. Okay, mo moment Oder wir könnten da rechts unter dem Zaun durch. Tja, oder wir greifen frontal an. H Wenn's okay für dich ist. Du gehst vor. Ich bleib hinter dir. Dachte ich mir doch. Leider. Los jetzt. Ja, ja. Komm! Du ich weißt mich echt nach oben, Mann! Nichts sagen! Es ist nicht weit, weißt du? Funkgerät. Ich versuche, tun zu erreichen. Scheiße, hast du keine anderen Freunde? Recht hier. Hey, wer Seine will auch keiner. Ich hab Whisky. Weichheit. Gib mir was aber. Wofür sind diese Pläne? Die wollen was in die Luft jagen. Fuck, ich hatte mir andere Hebis erhofft. Ich zieh dir bloß die Haut ab. Puh, ziemliche Verschwendung, oder? Sehe ich etwa aus wie ein Indianer? So läuft's halt. Alter, ich sag dir was. auf, fällt <lacht> nie zum Laufen. Was soll das denn Na Naja, zum Beispiel sind deine Zündkerzen am Arsch. Die sind grad neu! Tja, dann hat sich halt einer geklaut. Wenn ich den Truck ausschlachten könnte, wäre ich längst fertig. Wer hat die denn eingebaut? Ich bestimmt nicht. So ein krankes Arschloch klaut den Zettkirchen. Hey, hier drüben! Wir haben ihn! Er ist hier, Leer! Hey, hey! Soll es den Kopf? Hier muss er sein! Sieh Was wolltest du hier, Agent Barnes? I'm <laughs> sorry. Okay. Nichts mehr weg hier. Jungs, hier rüber, los! Na los! Schnell einsteigen!